In diesem Video zeige ich, wie man in Starter variablen Labels und Wertelabels definieren kann. Wir wollen uns erstmal anschauen, wozu man überhaupt variablen Labels und Wertelabels braucht. Dafür gebe ich hier ähm, folgendes ein, webuse hbp4. Damit öffnet sich ein Datensatz, den Starter zur Verfügung stellt, mit dem Namen hbp4. Wenn Sie möchten, können Sie dieses Beispiel, was ich jetzt zeige, auch in der Starterhilfe nachlesen. Und zwar zeige ich gleich, wie der Befehl dafür lautet. Bevor wir anfangen, die Labels zu definieren, öffnen wir erstmal einen Do-File. Dafür gebe ich hier in die Command-Zeit ein Do-Edit und drücke auf Enter. Dann öffnet sich der Do-File-Edit. Hier schreibe ich erstmal einen kleinen Kommentar rein, wozu wir das Ganze hier überhaupt machen wollen. Und dafür fange ich mit einem Sternchen an. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Und dann schreibe ich hierhin hin Variablen, Labels und Wertelabels. Labels, Starter, definieren! Gut, was ich eben gemacht habe. Ein zum Öffnen des Datenplatzes können wir natürlich auch wieder einschreiben. Das heißt, wenn Sie beim nächsten Mal den DuPile Laufen lassen können Sie auch dieses Öffnen des Datensatzes über den So, jetzt wollen wir uns mal angucken, wie der Datensatz ausschaut. Dafür also haben wir hier, kann man die Liste mit den Variablen in dem Datensatz drin wenn wir hier Edit eingeben, öffnet sich der Dateneditor. Hier sehe ich jetzt, dass es eine Variable gibt, die hat den Variablennamen HBP, das steht für High Blood pressure. Und dann haben wir hier, wenn wir mal runterscrollen, sehen wir, Insgesamt 1130 Fälle und in diesen 1130 Fällen haben wir immer drin stehen, ob die Person einen hohen Blutdruck hat oder nicht. 0 bedeutet nein, sind also Leute, die keinen Blutdruck haben und hier die 1 bedeutet ja. So. Oder hier ist auch schon nein. Wir schließen jetzt den Dateneditor wieder. Wir sind wieder auf unserer normalen Benutzeroberfläche hier. Beziehungsweise, ich hier über das wieder in meinen Tool. Das erste, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen ein Variablen-Label definieren. Variablen-Label für die Variable, die wir hier stehen haben, HBP. HBP definieren. Gut, gucken wir uns erstmal kurz an, warum wir das brauchen, indem wir eine Häufigkeitstabelle für die Variable, HBP, anfordern. Also schreibe ich tabulate hbp, markiere den Befehl und küre den aus, indem ich hier die Symbol klicke, Alternativkammer, Steuerung und D. Dann wechsle ich wieder in meine Nutzeroberfläche rüber und sehe jetzt hier, dass ich mit tabulate hbp, da wird der Befehl nochmal angezeigt, diese Häufigkeitstabelle bekommen habe. Wenn wir uns diese Häufigkeitstabelle jetzt mal anschauen, dann sehen wir hier, dass hier oben der Variable Name hbp steht und dort möchten wir lieber ein variable Label stehen haben. Also eine inhaltliche Bezeichnung, was das hier bedeutet. Falls jemand den Datensatz nicht kennt und sich diese Ausgaben hier angucken und das interpretieren möchte. Und dann haben wir hier als Ausprägung der Variable 0 und 1. Dort möchten wir gerne Ja und Nein stellen. Dann hat die Person einen hohen Blutdruck, Ja oder Nein. Gut. Dafür wechsle ich wieder zurück in meinen Buchraum und schreibe jetzt den Befehl für Variable Der Befehl Variablen das heißt im Starter Label Variable. Dann muss ich sagen, wie die Variable heißt, in diesem Fall hier HBP. Und dann kann ich in Anführungszeichen das dazugehörige Label hinschreiben. In diesem Fall hier, wenn wir es Deutsch machen, vor gut Druck. Gut. Das Ergebnis können wir uns jetzt angucken, indem wir wieder eine neue Häufigkeitstabelle. Für diese Variable anfordern. Also schreibe ich hier einmal den Tabulate wieder HBP. Dann führe ich die beiden Befehle gemeinsam aus. Dann gehe ich hier wieder auf das Symbol hin, klicke. Wechsle wieder zurück in meine Benutzeroberfläche. Und dann sehe ich jetzt, dass wir hier oben hoher Blutdruck stehen haben. Statt nur diesen variablen Namen HBP. Das ist genau das, was wir wollten. Zusätzlich möchten wir jetzt hier die Werte Wertelabel stehen haben. Statt 0 und 1. Dafür gehen wir wieder in den do rein. Ich schreibe mal kurz über den Wertelabels Die Definition von Wertelabels ist im Starter ein zweischrittiger Vorgang. Deswegen schreibe ich das hier einmal hin. Der erste Schritt ist die Definition eines sogenannten Label Containers. Definition eines label Container. Und der zweite Schritt, den wir dann gleich im Anschluss gehen, ist zweiter Schritt, Anhängen des label container an die Variablen. Der Vorteil dieses zweischrittigen Vorgehens ist, dass man den Label-Container auch noch für andere Variablen verwenden muss. Gut, schauen wir mal an, wie der Befehl dafür heißt für das definieren des Label-Containers, der heißt Label-Define. Dann kommt als nächstes der ja. Variablen Name, äh nee, Quatsch, ähm, da kommt jetzt als nächstes der Label-Container-Name. Diesen Label-Container-Name kann ich jetzt frei wählen. Und da wir jetzt die, Information, also die Ausprägung Ja und Nein haben, nenne ich den einfach mal Jn. Und dann kommen im Anschluss einzelne Codes, die die Variable enthält und äh, diese Codes kann ich dann mit Labels nehmen. Das heißt, in diesem Fall hier habe ich die Codes 0 und 1 gehabt. also schreibe ich 0 an ein Anführungszeichen, das dann halt ein Ja und dann den nächsten Code, der war 1 und da schreibe ich ein Anführungszeichen hin, Nein. So, ich schreibe nochmal unten drunter die Struktur, dieses Befehls. Label Define, dann der Label-Container-Name, dann der erste Code, in diesem Fall die Null, und dann in Anführungszeichen das Label, hier ja, also Label 1, und so weiter. Gut, dann haben wir den Label-Container erstellt, jetzt wollen wir den zweiten Schritt an die Variable dranhängen. Dafür schreibe ich jetzt Label-Value und dann den Variablen-Namen, in diesem Fall hier also HBP und dann den Label-Container-Namen, also J und hier schreibe ich den, die Struktur nochmal drunter. Label-Value, dann variablen Name und dann label container -Namen. So, das war's im Prinzip schon. Ich schaue kurz mal das Ergebnis an, indem wir wieder ein Temp-Event für die Variablen Ganz Das Ganze markiere ich wieder, alles zusammen. Führe es mit Steuerung und D aus und wechsel wieder in meine browser Hier sehen wir jetzt, dass es funktioniert hat. Wir haben jetzt hier Ja und Nein statt den numerischen Code 0 so und 1. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, wenn man gerne hier beides stehen haben möchte, sowohl den numerischen Code als auch das Wertelabel, dass man vor dem Tablet-Befehl einmal den Befehl numlabel, Add entspannt damit wird dann in der, in der Häufigkeitstabelle, die wir gleich nochmal anfordern, sowohl der numerische Code, also 0 und 1, als auch das Wertelabel, was wir gerade definiert haben, wird dann beides angezeigt. Schauen wir uns das mal an. Ich führe beides nochmal auf, mit Steuerung D. Und da haben wir jetzt das, was wir haben. Und hier haben wir jetzt einmal den numerischen Code stehen, das ist die 0. Und das Wertelabel, das ist ja. Gut, abschließend schreibe ich noch hin, wo Sie das in der Hilfe nachschauen können. Dann geben wir da einfach ein Help-Label und dann bekommt man Erläuterungen sowohl zu der Definition von Variablen-Label und werte